Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC-Video. Ich bin Doc Michi und du bist? Ich bin Markus. Hallo Markus, was machen wir heute? Wir hören uns heute ESC-Videos an und bewerten die. Ja, also wir hören uns die nicht an. Ihr könnt die natürlich angucken. Ich werde die immer oben verlinken oder irgendwo anders und ihr könnt dann während der Zeit einfach auf Pause drücken, anhören, außer ihr kennt die schon. Das ist natürlich noch besser. Und damit fangen wir jetzt einfach an nach dem Intro. Bis gleich. Und wir starten natürlich dann auch gleich schon mit dem ersten Halbfinale, das dieses Jahr in der Ukraine stattfindet und zwar in Kiew. Und was würde da besser zu passen als Blau und Gelb? Richtig, die Landesfarben. Das haben wir extra so ausgewählt, weil sieht cool aus. Mal gucken, ob ihr die überhaupt seht, die sind irgendwie so weit unten, sehe ich gerade. Aber egal. Ja, was ist denn jetzt überhaupt der erste Song? Unser erster Song ist Portugal. Ja, Portugal? Warum in Portugal? Warum nicht Portugal? Weil es der erste Song ist. Ach so. Also für alle, die den ESC nicht kennen, Die Halbfinale werden erstmal so aus dem Lostopf gewählt. Es gibt auch noch Big Five und das Gastgeberland. Dazu kommen wir aber später in einem anderen Video noch. Und was passiert dann, wenn man die ausgelost hat? Naja, also die werden dann ja ein Halbfinale dazugelost und dann nach einer ähm, Richtung, also einer Passion. Ähm, nach dramaturgischen Hintergründen wurde jetzt Portugal auf 1 gesetzt und im Halbfinale wird dann entschieden, welche 10 Länder in jeweils ersten und zweiten Halbfinale in die ins große Finale am Samstag kommen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Und da dramaturgisch Portugal jetzt super an die erste Stelle passt, ja, fangen wir doch einfach mal mit Portugal an. Also, genau. viel Spaß! Ja, das ist Portugal. Ich freue mich ja schon so auf diesen Beitrag. Was sagst du denn so zu Portugal? Also Portugal ist bei mir ganz unten runtergefallen, ganz, ganz weit unten. Es ist zwar ein sehr gefühlvoller Song, aber ich komme überhaupt nicht auf die Performance klar. Wenn ihr euch das Live-Video mal anschaut oder angeschaut habt, wackelt er ja ziemlich häufig da so mit dem Kopf. Vermutlich, weil er irgendwie Stimme dann ein bisschen variieren kann oder vibrieren kann, wie auch immer. Ja. Für mich wirkt das immer irgendwie ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, es gibt einige Musiker, die so halt abgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass halt dann bei einem Mal er so den Stecker aus dem Ohr zieht, als wenn er keinen Ton drauf hat und dann plötzlich auch gar nicht mehr singt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt. Aber was ich halt dann so mir so ein bisschen notiert hat, zum Beispiel, er ist halt sympathisch, ne? kann man nichts anderes sagen. Es ist ein schöner Liebesbrief, den er davor sammelt. Ja. Nur ist halt das Outfit, das ist so grauenhaft. Sorry, was soll denn das bitte sein? Auch das Outfit habe ich jetzt gar nicht so geachtet. Das kommt doch aus der Altkleidersammlung oder so. Das kann sein. Oder von seinem Opa gespendet worden, keine Ahnung. Man muss vielleicht auch noch bei dem Song dazu sagen, der Song wurde von seiner Schwester geschrieben extra für ihn. Also seine Schwester hat den Song geschrieben und hat direkt an ihn gedacht. Unter anderem wegen seiner Stimme anscheinend, so wie ich es ausgehört habe. Mhm. Ja, man kann dazu natürlich jetzt alles Mögliche reininterpretieren. Aber auf jeden Fall wurde der Song von seiner Schwester geschrieben. Und wie du schon sagst, dieses rumgezappelt ist auch so etwas, was da irgendwie gar nicht reinpasst. Ne? Also der Gesang, mhm. der ist gefühlvoll, hat eine schöne, sanfte, feminine Stimme. Ne? Das kann man nicht ja. anders sagen. Aber das packt mich irgendwie nicht, ne? Das ist irgendwie ja. so, ja. Und wo ich den Song so reinsetzen würde, also als ich das erste Mal so gehört habe, so 20er, 30er Jahre, des 20. Jahrhunderts, muss man heutzutage sagen, sonst wissen die Kitty's ja nicht, was sie mal meinen, ne? Welches Jahrhundert? Ja, das letzte jetzt. Ach so, ja. Da, wo wir beide geboren wurden. Ich vielleicht ein bisschen früher als du, aber auch egal. Und... Da stelle ich mir so vor, irgendwo in einer Bar in Berlin, New York, so auf einer Bühne. Lissabon. Weil Lissabon, da passt ja perfekt zu, wo dann damals so die Sänger standen oder sängerin Oder halt auch bei Fallout 4. Ne? Wer das Spiel kennt, der weiß, wo er da super hinpasst. wollen wir jetzt nicht zu viel drüber reden, weil das passt jetzt nicht hier hin. Aber ich finde, ja, da würde er eher hinpassen. Von daher. Ist das jetzt zwar ein schönes Lied und auch so vom Musikstil, aber irgendwie, aber es ist schon richtig, ihn auf die erste Stelle zu setzen. Ja, damit also auch wenn du ihn jetzt wird. irgendwo zwischen, nein, aber wenn du ihn zwischen irgendwelche zwei schnellen Nummern packst, geht er ja komplett unter. Also entweder zwischen zwei Balladen oder ganz am Anfang irgendwie. Ja, durch Überladen, Balladen, naja, kommen wir dazu. Ich finde, da haben wir nicht so viele. Aber mein Fazit ist auf jeden Fall er ist ein mittelmäßiger Song, er ist nicht schlecht. Nur die Performance finde ich jetzt beim besten Willen nicht super. Bei mir ist er Daumen runter. Beziehungsweise ich habe ja Pfeiler, also Pfeil nach unten. Ganz weit unten. Oh, das hatte ich irgendwann mal anders gehört, aber so schnell kann sich das ändern. Ja. Wer kommt jetzt als nächstes? Als nächstes haben wir Aserbaidschan mit äh, Die High Skeletons. Ja, aber herzlich willkommen. Schon. So, damit ihr natürlich auch wisst, wer in Portugal gesungen hat, das habe ich nämlich gerade eben ganz vergessen. Steht auf meiner Karte drauf, aber äh, es ist Salvador Sobral und äh, Amar Pelos doi... Do, do mein Portugiesisch ist nicht so gut. Äh, Seins hört sich auch grausam an. Auf jeden Fall ist es Landessprache, das könnte man noch als positiv sehen. Hört sich auch angenehm an, von daher... Ja, aber jetzt kommen wir zu Skeletons von... Aserbaidschan? Egal. Lest euch einfach den Namen durch, dann könnt ihr euch ja selber ein Bild davon machen. Vielleicht könnt ihr euch Aserbaidschanisch schreibt es in die Kommentare, wie man das ausspricht, wenn ihr es wisst. Das wäre perfekt. Ja, ich finde es gutes Video. Leider halt gibt es nur das Video und keine Live-Performance, was ich sehr blöde finde, weil ich auch die Performance bewerte am Ende. Und ich weiß nicht, wie es rüberkommen wird. Mhm. Ist halt, ja ein Liedtext mit viel drum drum drum das ist ja lustig aber keine Ahnung ich habe den Liedtext äh, doch den Liedtext nicht verstanden den Text ja genau das Lied den Text das Lied den Text einfach den Text du hast den Text nicht verstanden richtig den Text von dem Lied habe ich nicht verstanden Eieiei, komplizierte Sprache ja deutsch halt ne ja ich nicht gut okay dann ja der Gesang am Anfang ist für mich viel zu hoch Oh, da kann ich dir zustimmen. Bei mir, ich finde es auch grausam. Ich finde ihre Stimme total grausam. Ansonsten finde ich es gut. Nein, ich finde find auch, die Stimme ist für mich zu hoch. Ja. Ich mag ihre Stimmenfarbe überhaupt nicht. Und ähm, bei, Aserbaidschan, bei Aserbaidschan muss man halt auch dazu sagen, es ist eines der letzten veröffentlichten Videos oder Auftritte. So. Das ist bei Aserbaidschan immer so, weil Aserbaidschan wird halt auch nachgesagt, dass sie ihren Auftritt nach den Auftritten der anderen richten und dadurch, dass es halt auch erst so spät veröffentlicht wurde, sehe ich da halt auch ein sehr starkes Kalkül bei Aserbaidschan. Nicht nur bei denen, ne? aber das, so kommen wir später Ja, da kommen wir später noch zu. Auf jeden Fall macht sie mir auch eher Angst, als äh, dass ich sie irgendwie toll finden würde oder so. Also ja, ich ja. finde sie jetzt nicht so superartig, aber äh, ist ja immer an sich Sache. Ich bin ja auch wahrscheinlich auch eher nicht so der Hetero, der sagt so Zabba oh, aber egal. nee das habe ich nicht gesagt, aber es sind bei mir einige Sängerinnen, die mir dieses ja. Jahr eher Angst machen. Später kommen dann noch ein paar andere. Ja. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall ja. der Text ist, ja, okay. weiß ich auch nicht. Ja, ist okay. Ich finde, das ist ein guter Sound, war was anderes. Und ich finde, es ist ein guter Song. Ja, bei mir ist er durchgefallen, leider. Aber vielleicht noch ein bisschen besser als Portugal. Ja, das könnte man schon sagen. Ja, aber jetzt kommen wir einfach mal zum nächsten Song. Und das ist Norma John mit Blackbird aus Finnland. Und... Bitte! Also, Norma John ist für mich eine sehr sympathische, finnische Sängerin. Und so wie sie diesen traurigen Liebessong rüberbringt, der von Trennung und Schmerz handelt, ich finde das sehr authentisch, auch auf der Bühne, die Live-Performance, finde ich super. Ja, Finnland ist bei mir auch eine der Top-Favoriten im, im ersten Halbfinale. Kann ich verstehen. Ähm, auch der Text, sehr philosophisch, schöne Metapher mit Blackbird, weil sie singt ja davon, dass auf ihrem Fenster sind eine Amsel sitzt und die da ja immer gesungen hat und jetzt ist ihr Freund ja nicht mehr da und sie möchte jetzt eigentlich diese Amsel verfluchen. Und nicht mehr, dass sie da ist, weil sie sie halt in ihren Freund erinnert. Verständlich. Ja. Sowas triggert manchmal vielleicht auch. Genau. Wer nicht weiß, was das ist, irgendwas aus der Psychologie, googelt einfach mal oder fragt Alexa oder wie auch immer. Ja. Sorry. Ähm, okay. Ich finde es ja auf jeden Fall sanft, einfühlsam und gefühlvoll gesungen. Also es packt mich richtig. weil Ich finde es richtig genial. Vielleicht ist das Kleid so ein bisschen auf der Bühne so kegelförmig. Als ich sie im Video gesehen habe, dachte ich so, Moment, wo ist die dicke Frau hin, die auf der Bühne war? ja <lacht> ja Nein, sie ist nicht mehr da, die dicke Frau von der Oper. Ja, aber ansonsten, ich könnte es mir auch vorstellen als guten Filmsong. Was ja, du, auf ne? jeden Fall. so Es, es hat doch so ein bisschen was, vielleicht von James Bond oder so, in die Richtung vielleicht. Also ein trauriger James Bond eher. Nee, also so James Bond muss schon ein bisschen mehr Pep haben. Aber es passt so zu einem traurigen Liebesfilm um Verlassenheit, ja. halt, äh, Verlassen werden und so. Ja. Ist aber leider auch nichts Neues. Das ist das, was mich da halt so ein bisschen gestört hat. Ist halt so. Und so ja, ein Song, der jedes Mal zum ESC kommt halt. Ja. Ne? Für mich aber sehr glaubhaft gesungen. Mhm. Also ich kaufe ihr das auch ab. Es gibt doch einige Künstler, denen ich ihren Song nicht abkaufen ja. würde. Ihr kaufe ich das komplett ab. Und. Bei mir ist das so relativ weit oben. Ich, äh, ich zieh mein Fazit und es heißt Top und nicht Blob. Das? Ich habe mich fast versprochen, hast du nicht gehört? Ach so, also Blob. Oh. Nein, Top nicht Blob. Autoburger <lacht> okay. Blob. Ja, wen haben wir denn jetzt? jetzt das war Flop. Salaf Montenegro. Uh, Pelletsitsch aus Montenegro. Peacebars mit Space. Also Slavko ist wirklich ein sehr sympathischer Typ mit Pferdeschwanz und er hat eine tolle Frisur, oder? Sympathisch, der der die ganze Zeit nackt rumtanzt. Ja. Okay. Den Witz hast du nicht gerade verstanden, oder? Glaub doch. Zu langsam kommt er an. Mhm. Ja. Auch ein sehr schöner Text über, das Wel über den Weltraum. Mhm. Ja, auf jeden Fall passt es sehr zu seiner, also die Performance von ihm. Auf jeden Fall bewegt er sich sehr sexy und was habe ich noch geschrieben? Geschmeidig. Das passt wirklich zu diesem ja. Safer Sex Pornotext, den er da hat. Also, also, er hat seinen Anzug an. Komm, lass uns. Verrückte ja, Dinge machen und mhm. abheben. Genau, ja, es geht eigentlich die ganze Zeit nur um Sex. Nein. Doch. Jemand mit so einem Pferdeschwanz und so einer tollen Frisur. Ja, in der Tat. Was ich auch noch geschrieben habe, ist, ähm, ich hoffe, dass er das, was er im Video umsetzt und mit seinem Pferdeschwanz da so rumwirbelt, das wird er auch auf der Bühne machen. Und ich bin gespannt, wie das live aussehen wird. Weil also es ist auf jeden Fall mal was anderes. Hm. Es ist ja nicht so was Alltägliches. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch frage mich auch, ob er jetzt oberkörperfrei singen darf. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist beim ESC. Oder ob das nicht erlaubt ist. Oder ob er dann das irgendwas... Oberkörperfrei background tänzer und so. Oh, also ich denke mal, dass es erlaubt ist und vielleicht sieht er sich auch auf der Bühne aus. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Also jetzt nicht ja, komplett oh, aus. Wer weiß, wer okay. weiß. Nico halt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und er ist auf jeden Fall gut in den Höhen, was mich auch gewundert hat. Ne? Also ja, wir können ja mal zum Text äh, zum Song zurückkommen. Ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Text geredet. Ich finde, der Song hat auch einen ziemlich coolen Beat, so eine coole Melodie insgesamt. Also man kann sich zwar von dem Video ablenken lassen, aber wenn man sich nur den Song anhört, ist der eigentlich auch schon ziemlich cool. So. Ja. ja, also die Stimme und auch die Stimmeffekte, die reingebracht werden, die sind für mich stimmig. Das ist eigentlich super gemacht worden. Und ja, das ist ein guter dance aber leider auch nichts so, Neues. Das hast du auch so schon mal gehört. Ne? Richtig, also, das habe ich mir nämlich ne? auch, auch noch aufgeschrieben, dass es irgendwie nichts Besonderes ja. ist. So. Es ist halt, man hat es alles schon mal tausendmal gehört. und ja. Fazit trotzdem ein guter Song Richtig, ein guter Song Mein Fall geht schräg nach oben Nicht ganz nach oben, aber hm, Dein Fall geht schräg nach oben, verstehe Wir und haben leider. hier vielleicht auch Hetero-Zuschauer Was? Es gibt Heteros beim ESC? Was ist mit denen los? Ja, Frauen Jungs, wenn ihr wirklich hetero seid und ESC guckt Macht euch Gedanken hm. Ein kleiner Witz Aber wenn das Lapko auch noch Heiß findet, dann erst recht. Aber egal, was ist der nächste Song? Unser nächster Song ist Belgien. Das ist ähm, Blanche. Genau. Blanche, die für mich eher halbwegs sympathische Belgierin, hatte einen ja, Song aufgenommen. Oh Gott, ich sehe schon ganz bösen Blick. Ich finde sie halt, sie erinnert mich halt so sehr an. Irgendjemand, den ich nicht so mag, keine Ahnung, auf jeden Fall, kann es daran liegen. Boah. Hm. ich habe da eine komplett andere Meinung. Ich finde den Song sehr, sehr gut. Ähm, ich mag, das fängt ja sehr ruhig an und dann geht es ja in so einen Elektro-Pop über. Ich finde das richtig cool eigentlich. jetzt kommt ja eigentlich immer aus Belgien irgendwas Elektronisches. Zumindest für die letzten paar Jahre. Ich erinnere da nur an äh, und t Das war ja auch Elektro. Ähm... Belgien finde ich halt richtig cool eigentlich. Ich mag den Song total, ist auch in den Umfragen relativ weit oben. Naja, also ich finde den Songtext dieses Liebeslied so la und wie gesagt, ich finde den Live-Performance finde ich deutlich besser äh, als den Songtext. Also es passt irgendwie nicht so dazu, aber. Also ich ja. Jetzt auch noch gerade gesehen, ich finde den Refrain halt auch nur mäßig. Also ich finde die Strophen halt cool, nicht ein elektro aber der Refrain dudelt halt so dahin. Aber insgesamt finde ich den Song schon ganz cool so. Ja, dann kommen wir mal zum Gesang. Also sie hat eine sehr angenehme, gute Stimme, die auch in den Höhen okay ist. Das ist. jetzt nichts Besonderes, ja. aber sie hat eine Stimme, wo ich sage, ja, hört sich gut an. Ja, ich finde passt auch ganz gut zum gesamten Song, ja, ihre Stimme. Ja, dann kommen wir mal zur Musik, denn da muss ich sagen, das ist wirklich so ein Song, wo ich sage, was hast du schon so oft gehört, er ist zum Entspannen gut und das war's es eigentlich, das ja, ist, das ist halt, Hintergrund. Das ist halt so ein bisschen Elektromusik ne? Und Elektro ist ja eigentlich meistens relativ ähnlich. Ja, also mich packt er gar nicht, leider. Also ich mag den total gerne. Vielleicht wenn ich noch fünfmal hören muss und gezwungen werde und Geld bekomme, dann vielleicht eher. Aber egal. Ich zwinge dich ja nicht, den ESC zu gucken. Ich mach's einfach mit dir. Ja, ich werde hier gefesselt und geknebelt. Ja. So wird das hier aussehen. Darauf gehen wir jetzt nicht drauf. drauf ein. Wir What's gehen so? einfach schnell zum nächsten Song. Nein, also. mein Fazit, Song. Fazit ist ein mittelmäßiger Song. Mein Fazit ist ein Top-Song. Das werden wir gleich noch ausdiskutieren. Ich weiß, wer stärker ist. <lacht> so. Kommen wir zum nächsten Song. Albanien mit L Lita Halimi und What? Den muss ich mir nochmal anhören. So. Da haben wir jetzt dieses wunderschöne Lied einer sehr sympathischen Albanerin mit einem Liebessong, wo wir nicht so genau wissen, an wen der geht. Wahrscheinlich an die Welt, vermute ich mal. Genau. Vermutlich. Ja. ja. Komm, ah, ja die Live-Performance finde ich aber auch, auch sehr gut. Also okay. Also bei mir ist Albanien relativ weit unten angesiedelt. Ich finde Albanien irgendwie der plätschert irgendwie so dahin. Blut, bla, blablabla, keine Ahnung. Ich ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Irgendwie. Also ich finde, sie hat eine sehr starke Stimme. Auch der Background und der Chor, der ist echt klasse, finde ich. Ja, der Song ist an sich ist, ist ja gut gesungen, aber ich kann mit dem... Irgendwie kann ich da nichts mit anfangen, weiß auch nicht. Ja, also die Musik dagegen, wenn wir jetzt mal darauf kommen, weil ich habe ja so Kategorien gemacht. ich nicht. Ja, merkt man. <lacht> Egal. Also ich äh, passt gut zu einer Serie irgendwie sci Verschwörungstheorien und ich finde, als Fazit ist es ein Top-Hit für mich. Ja, für mich. Ich finde ihn halt langweilig. So, ich kann da halt relativ wenig mit anfangen. Aber dafür sind wir ja zu zweit, um unterschiedliche Meinungen zu haben. Ihr habt bestimmt auch noch eure Meinung dazu. Genau. Und so lange geht es einfach ab nach Australien zu Isaiah. Ach Isaiah, was sagst du zu ihm? Ist das überhaupt noch Europa? Warum darf Australien beim ESC mitmachen? Weil sie in der EBU sind. Ja. Seit wann? Weil sie zum <lacht> Königreich gehören. Achso, okay. Ja. Vielleicht sind noch irgendwo andere britische Kolonien, vielleicht können die Feuerland auch mitmachen, ich weiß nicht. Ja, ich, Australien ist ja extra aufgenommen worden. Weil die halt so geil auf den ESC sind. Richtig. Und das finde ich eigentlich gut, denn jetzt haben wir einen sehr süßen, sympathischen Australier. Sagen sie, oh. Können wir mal zurück zur Musik kommen? Entschuldigung. Das Aussehen hilft ja auch nicht viel. Also ich Natürlich, er muss sympathisch sein, weil wenn der Hackfresse da hinsetzt, der einen tollen Song singt, wird trotzdem nicht gewählt. Ja, aber er muss auch vom Song her irgendwas präsentieren, was einigermaßen erfolgreich ist. Und das Ja, und der Songtext ist eigentlich sehr cool, er singt halt darüber, dass er es vorsichtig angehen lassen möchte, er ist halt ein gebranntes Kind von den vorherigen Beziehungen oder woher auch immer. In jedem hört sich das so an und möchte lieber ganz sanft und vorsichtig rangehen, bevor irgendwie eine Tante sagt so, oh ja, komm, lass uns direkt heiraten, nee, nee Baby, komm, lass mal also, ganz langsam. Also ich habe auch, ich finde ihn auch sehr emotional, den Song. Ich finde teilweise zwischendrin ist der Instrumentalteil sehr, sehr, ähm, was ist das? sehr dramatisch und ich finde, dass er da teilweise ein bisschen sogar untergeht, zwischendrin, durch den instrumentalen Teil. Ich finde das ist teilweise zu dramatisch einfach. Mhm. Ähm, und außerdem habe ich ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er so jung ist, dass ich ihm das nicht so wirklich abkaufe. Also ich finde, er wirkt a im Video teilweise ziemlich gestellt und kämpft sich da teilweise damit ab, irgendwie emotional zu wirken auch. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich kaufe ihm das irgendwie nicht ab, dass er das wirklich, was er singt, auch wirklich so meint. Okay, vielleicht habe ich so sehr nicht so darauf geachtet, aber naja, ich finde auf jeden Fall halt eine super Stimme im Chor. Ja. ja, und man äh, muss halt abwarten, wie er es auf die Bühne bringt, ob er da vielleicht dann die Gestik mir mehr, mehr glaubhaft rüberbringt oder ob er dann immer noch der kleine Bubi ist, der keine Ahnung, noch keine Haare im Sack hat oder so. Ja, ich fand trotzdem das Video und das Outfit sehr gut und wenn er mit dem Outfit auftritt, wow, da könnte er bestimmt auch ein paar Herzen rächen und. Ein abbekommen? Von Männern oder von Frauen? Von allen wahrscheinlich. Und so. auch von den kleinen Mädels da ja, auch Was daheim. man ja auch vielleicht noch zu ihm... Entschuldigung. Okay. Was man ja auch noch zu ihm sagen könnte ist, wenn man sich halt mal anguckt, wie er aussieht, er hat halt auch den typischen australischen Surfer-Look so, ne? Das ah. Ist halt so der Down-Under-Boy. Ja, also, es ist halt, also die Musik passt definitiv. Aber ich finde sie trotzdem einschläfernd und schnulzig. Das ist so das, was mich an diesem Song voll nervt. Ja, also wenn man, wenn man ihn halt irgendwie eine Minute oder eineinhalb Minuten angehört hat, denkt man sich auch, okay, jetzt könnte jetzt auch zu Ende sein. Das könnte jetzt auch mal aufhören, aber er singt halt dann nochmal eineinhalb Minuten länger und das wiederholt sich und ja, schnurrt sich Hast recht. Ja, ist ein guter Love Song, aber mein Fazit reicht dann auch nicht für mehr. Ja, bei mir geht's auch Daumen zwar Richtung nach oben, aber auch kein Top-Song. Ja, ich bin gerade schon am gucken. Jetzt kommt nämlich Georgie mit äh, Taco, Gache, Schilatze... Äh, egal, ihr, jeder, der die Sprache kennt, der hat ein bisschen mit gemein mit Kizekei. So, laut Markus heißt sie wie? Tamara, gar irgendwas. Komisch, ich habe Taco gefunden, aber ist ja auch egal. Taco, Tamara, <lacht> irgendwas wird stimmen. Welches Taco? Hier, Künstler haben, wir, keine Ahnung. Das werden wir noch rausfinden und ich blende es dann unten ein, damit wir wissen, wie es wirklich heißt. Wie gute. Also auf jeden Fall eine sympathische Sängerin, die zur Live vorne ist mit den Zeitungsartikeln im Hintergrund und so passend den Song dazu hat, der sehr kritisch und ich finde auch schon sehr politisch ist und schon ein bisschen so an 1944 erinnert. Und du hast ja da auch was in diesem Video gefunden. Genau, es ist ja eine Anzeige in dem Video drin, wo gezeigt wird, dass Russland nach Georgien einmarschiert. Oder einmarschiert ist, das war irgendwann vor ein paar Jahren, ich glaube Anfang Jahr 2000, er da muss das gewesen sein. Weil Georgien und Russland mögen sich ja auch nicht so, weil in Georgien leben halt noch einige Russen und in Russland leben einige Georgier. Und die haben halt Grenzstreitigkeiten und deshalb äh, sind da mal die Russen einmarschiert. Hat keiner so richtig gemerkt, der war erst oh, mal weggeguckt. Wie, da ist schon wieder irgendwas mit den Russen? Ja, so ähnlich wie das jetzt in der Ukraine ist, da kümmert sich ja auch keiner drum. Ja, also wirklich, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass es nochmal einen kritischen Song über die Russen gibt. Gab es ja letztes Jahr auch nicht. Nein, das war ja ein historischer Song, das darfst du ja nicht verwechseln. Auch Keep the Face hat ja auch erstmal grundsätzlich nichts mit Russen ja, aber es ne, sind schon so kleine Stichlein, die dort auf jeden Fall zu finden sind. Das ist historische, es ist halt georgische Geschichte. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, wenn wir zum Gesang kommen, also am Anfang ist es ziemlich lahm, aber dann kommt richtig viel Power. Also ich finde den Song relativ düster. Mhm. Das ist ja so also die Art von dem Song. Ich finde, er ist annehmbar, ganz okay, aber er packt mich nicht wirklich. Okay. Also, ja. äh, er überzeugt mich nicht so richtig von der Botschaft, die sie ihm aussagen will. Also, ich finde das Orchester, was da spielt, hammergeil. Aber ist auch so etwas, was man vielleicht schon öfter gehört hat. Ich ne? muss halt auch überlegen, ob man ein Orchester auf die Bühne kriegt mit sechs Musikern maximal. Ja, du kannst ja natürlich dieses Orchester auch einspielen. Ne? Ja. Und das wäre hammergeil, weil ich mag so. Bombastische Orchestermusik. Finde ich geil. Aber es ist halt auch nur eine Ballade wie jede andere. Genau. Typisch ESC-Musik halt. Auch wenn ich es wirklich super finde, so ist am Ende das Fazit eher ein mittelmäßiger Song bei mir. Ja, bei mir auch. Durchschnitt. Cool, ja. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zum letzten Song für diesen Teil. Denn wir haben zwei Teile vom ersten Halbfinale. Weil wir auch beim zweiten Halbfinale machen. Und jetzt folgt noch als letztes Schwede mit Robin Banks. The I can't go on. Das wird jetzt gleich lustig. Ja. Ja, der Robin, ein sexy Schwede, der mit seinem Softporno-Gesang oh ein Werbevideo für ein Fitnessstudio macht. Ich habe am Anfang gedacht, I can't go on, ist irgendwie so, mein Gott, ich komme aus meinem 24-Monats-Vertrag vom Fitnessstuhl nicht aus, deshalb muss ich weiter <lacht> auf dem Laufband laufen. Hin und her. Ja, ist mir egal. Also, der dürfte auf meinem Laufband auch laufen, wenn ich einsehe. Wofür oh, handelt er denn der Song nochmal? Aber was mit soft Keine Ahnung. Ach ja, stimmt. Ich habe mir nur soft aufgeschrieben, das hat schon gereicht. Okay. Ich, stimmt, der wollte irgendwie in der Disco einer aufreißen und so, yeah, komm, baby, und oh, und oh, und oh, und lass uns machen und... Ja. Tja. Der hat bestimmt mir gesprochen. Das kann natürlich sein. Kommen wir mal Also ich finde den Song ganz cool an sich. Der geht halt ins Ohr so. Eigentlich auch wieder typisch Schwedisch so. Mhm. Ähm, ich finde der hat eine angenehme, aber recht hohe Stimme. Ja. Ähm, was mich an ihm ein bisschen stört, ist, er hat relativ viel Dinge an. Er hat so einen komischen dicken Ring an, der mich total nervt. Okay, dann ist mir gar nicht aufgefallen. Und außerdem. Wenn du dir den Song nur anhörst, ist der relativ gut. Ja. Aber wenn du dir die Performance dazu anguckst, lenken die Tänzer komplett ab, kannst du dich überhaupt nicht mehr auf den Song konzentrieren. Ich habe das am Anfang, als ich den Song das erste Mal gehört habe war der ziemlich mich unten durch. Aber mittlerweile finde ich den eigentlich ganz cool, wenn du dich auf die Musik konzentrierst. Aber könnte Player sagen, dass er damit ablenken möchte. Das also, kann natürlich auch sein, weil es lenkt halt schon ziemlich ab und die Tänzer sind ja auch die ganze Zeit am Dauergrinsen. Ja, Also Genau. Bzw. jetzt nicht am Grinsen als am rechts. Ja, das sind halt Tänzer, die wissen natürlich, wie sie sich in Szene setzen sollten, aber. Also ich finde er hat auf jeden Fall eine schöne Stimme und in den Höhen, erinnert er mich einfach Schweige. Ich weiß nicht, wie es hier ich kenn jetzt, ist. Ich kenne Jack Right jetzt nicht so gut. Das ist meine ganz meine Generation. Okay, der ist ja leider vor kurzem äh, ja, nicht mal bei uns. Und Ehrlich vorhin, ziemlich lange, ne? haben ziemlich viel an dem rumgeschnüppelt. Der arme George. Ja, aber du hast jetzt einen, einen guten Nachfolger, aber es gibt wahrscheinlich noch mehrere, denen ich das so sehe. Auf jeden Fall ist ein solider 80 er jahresstil für mich. Also das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, so, hey, das ist so aktuell. Wobei die 80er wahrscheinlich auch wieder aktuell werden mit dem Musikstil. Aber, aber wie du ja auch schon ganz am Anfang gesagt hast, der Text passt nicht zu dem Video oder zum gesamten... Auftritt. Also, so wie er sich geht mit den Tänzern Video. Was, ja, mit den Tänzern zusammen oder was? Ja, auch wenn er so auf den Laufbahnen. Laufbahn was ist das eigentlich? Ist es eine, ist, ein ist eine bewegliche Bühne. Genau. <lacht> äh, wenn er dann halt so stehen bleibt und so, ah, und, mh, dann passt das schon. Also ich finde schon was Stimmiges. Das ist auf jeden Fall für mich. Ja, ein Top-Hit. Auf jeden Fall sind da fünf Männer dabei, kann sich jeder einen aussuchen. Ja, außen-Top-Hits, innen ähm. Nein, wir werden nicht gesponsert. Das nur gerade zwei. Ja, das mhm. war es auch schon mit dem ersten Teil. Ja. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr das Video super fandet, und wenn auch nicht, lasst einfach mal ein Like da. Abonnieren wäre auch toll. Und dann verpasst ihr keine anderen Videos. Und dann werden wir sagen... Bis demnächst, was wahrscheinlich sehr schnell ja. sein wird. Ja. ja, weil gleich kommt vielleicht in der Zeit Ja, für uns schon. Für euch kann es vielleicht ein paar Tage dauern. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.